Flying Triple macht das Apportierspiel noch rasanter und ist ein Garant für jede Menge Action und Spaß von Hund und Härchen. Dieses praktische Spielzeug ist in 27 cm und 22 cm erhältlich und bringt jede Menge Bewegung ins Spiel. Dabei ist es auch kein Problem, wenn es die Flugbahn Richtung Wasser nimmt, denn durch die Farben und die Schwimmeigenschaften ist es schnell wiederzufinden. Auch hier wurde auf fröhliche Farbkombinationen geachtet. Wählbar sind die Kombis Grün-Blau, Gelb-Rot, orange-grün und gelb-pink. Dieses Hundespielzeug kann auf der 75 x 20 mm großen Werbefahne oder alternativ auf dem engmaschigen Maschgewebe veredelt werden. So hat der Absender dieses witzigen Gimmicks genügend Raum für sein Logo, um damit beim Beschenkten in Erinnerung zu bleiben. Ob Prämie, Produktbeigabe, Geschenk oder Giveaway, dieses Spielzeug lässt die Herzen von Hundeliebhabern höher schlagen und wartet auf bewegungsfreudige Fans. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Qualität unseres Hundespielzeugs.